Mit drei anderen Urbäcks sagen. Soll das Mary. <lacht> Und <Hallo>. Pascal. <lacht> das ist alle drei Weithälfe, heißt das ist nur westfalen <lacht> <Yeah. lacht> Na komm, den schenke ich dir. Okay, cool. Danke. <lacht> Das hier ist wahrscheinlich kein Muschistuhl, sondern ein Hoden- und Arschlochstuhl. Eine Ukologie ganz selten. Eine Hoden- und Arschlochstuhl. Und ganz selten in der Urologie. Ich mag schon, wir haben eine Kinderin bei uns. Und hier in dem unteren Teil sind halt eben die die Räume, womit, womit, womit äh, er hier seine Praxis hat, also seine Praxis am Leben erhalten hat. Und oben sind dann die direkten äh, Wohnräume. Eine Waage? Eine Waage. Ja, willst du mir drauf stellen? Hm? Willst du mir drauf stellen? Ich weiß, was ich finde. <lacht> okay. Ey, cool. Hm? Eine Schranktür. Also so eine, so eine doppelte Tür die verbaut ist. Ja, das ist hier sehr, sehr viel mehr. Und hier sogar noch die die Kanülen. Hm? Also auf jeden Fall habe ich schon mal ein Sterbedatum gefunden von dem Doktor. Dann haben wir sie jetzt immer weg. 1988. Also seitdem steht nämlich die Bude zum Verfall aus. Und hier finden wir die Theke. Hier zu der Villa brauche ich ja nicht mehr erzählen, weil sie ist bekannt. Jeder kennt sie. Da warte ich trotzdem nicht. Ähm, die, die dies kennen, die werden ja bestimmt sagen, uh, die kenne ich. Es ist so, dass der Arzt, der ist Ende der 80er verstorben. Und seitdem steht die gesamte Villa komplett frei, als nur das Ja, Wir sind in der Nähe von einem Hotel und von haben wir von ähm, anderen Willen, deswegen ist es auch so laut und auch halt eben ein bisschen schwer hier reinzukommen und das ungewischt. Auf die zweite in die erste Etage. Ja, ich funktioniert noch was? Hallo. Ja, es funktioniert noch. Aber spiele ganz leise. <lacht> ich lasse es. Das sind die oh cool. in die Wand. Ein äh Bücherregal. Das haben wir auch schon gesehen. Das ist auch kein moderner Normalregenschuh. Ich finde es einfach nur optimal benutzt. Hier stehen noch ganz alte Skier aus Holz. Ne? Ja, und hier stehen noch ganz alte Früchte. Ah, Nach richtig, richtig schön eingelegt. Da kannst du mal sehen, wie die lange das hält, wenn es eingelegt ist. Das wird sich trotzdem nicht ja, die Himbeeren sehen noch gut aus. Wolltest du die essen? <lacht> Klar, wir hatten keinen Hunger. <lacht> hey, hier ist irgendwas eingelegtes wir mal irgendwas eingelegt ist, denn das hier im Keller gab es nämlich eingelegte Organe und die wurden schon alle rausgeklaut, aber da kann man halt immer sehen, was so eine Substanz das ist. Was bei der Decke? Die wird nämlich schon mittlerweile Samurote. Hier habe ich das große Bett. Also grundsätzlich muss man aufpassen, wohin man tritt. Weil die Decke die kommt nämlich langsam mal runter. Ja. Das, hier mein, das hier mein kleiner gefiederter Freund. Hallo. Ist nämlich das Peterzimmer. ja cool. Hört ihr etwa rein? Ja, und das Also ich nicht. größenmäßig dich passt mal, doch. Leg dich schon mal ins Bett, Pascal. Mama kommt gleich. Du musst, du musst es so sagen, über einen das möchte ich gerne. Also Da ist kein Durchkommen mehr möglich. Nö. Nee. Das sind immer richtig schön geile Momente, die man so genießen kann auf dem Dach. Okay, jetzt wird alles zerquemmt und da gibt es einen, der wollte unbedingt Werbung machen, aber jetzt hat er richtig Muffelpanik. Deswegen sage ich mal, bye bye.